Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir sind gerade in die Arena rein. Ich merke gerade, ich habe so was hier. Erstmal so. Ähm, ich habe mein Pokémon-Team ein bisschen geheilt und wir haben ein bisschen. Ähm, ich bin die Route hoch da, diese Route 18 ist es glaube ich. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ich gesagt. Route 14. Oh, wo ist denn Route 18? Route 18 muss ich ja wo. Kann, ah, Route 18 ist hier drüben. Ja, stimmt, die Welt, der Fahrradweg ist Route 18, das Ende. Äh, Route 15 und 14 bis zum 13, weil da kommt dann das Relaxo, ähm, das wir noch liegen lassen. Das würde ich dann am Schluss mal irgendwann fahren, wenn ich dann alles andere hab. Wir haben ja einen Relaxo, von daher ist nicht so schlimm. Äh, jetzt muss ich ganz kurz den Weg hier finden. Das soll nicht allzu schwer sein. Wir haben noch zwei, drei Trainer zum Besiegen. Irgendwo hier geht es runter, so. Den hier und äh, unten noch einen und dann kommen wir direkt schon zu Koga. Den würden wir machen heute, wenn es reicht. Sollte eigentlich gut reichen, hoffentlich. Zuerst kommt uns aber Nathan in den Weg, oder Nathan. Nathan, ich sag Nathan. Nathan finde ich cooler. So, Nidoking geht rein. Ähm, ja, Es hat nicht allzu viel gebracht, die Route noch zu machen. Die Pokémon waren jetzt nicht allzu stark, nicht schwach wirklich, sondern sie waren auf Level 40 knapp. Äh, es war also ganz okay, das zu machen. Es hat mir ein, zwei Level gebracht pro Pokémon, aber nicht... Dass ich jetzt sagen muss, wow, das war das beste Training ever. Und ja, lassen wir das mal. Es ist gleich stark, wenn ich jetzt hier kämpfe und hier one-Shot ich eigentlich das meiste, wenn ich Glück habe. Und ich habe meinem Nido King Surfer beigebracht. Stimmt, das wollte ich zeigen. Guck mal an, dafür habe ich sogar einen, Sc äh, einen Screenshot gemacht. Und zwar hier dieses Item, das ist das, das. Da oben liegt dieser Pokeball. Ähm, da ist ähm, irgendwas Surfer drin. 47 Surfer. Dann habe ich einen Omot gefangen, Blutzog hier, das ist nicht so selten. Und mir ist random ein Taurus aufgedacht. Also habe ich jetzt auch ein Taurus. Das ist mein Pokédex. Soweit vervollständigt wieder. Äh, ich habe das vergessen noch zu erwähnen, aber gehört auch dazu. Jo, der stirbt gerade. Und der kriegt ein Level Up. Sehr gut, jetzt kommt noch ein Pokémon. Hoffentlich kein Gengar, sonst kriege ich die Krise. Aber es wird wahrscheinlich ein Alpollo sein nochmal. Jawohl, eben. Der hat niemanden gefunden zum Tauschen. Das ist eh der Witz, dass man... Okay, Schutzschild ist richtig nutzlos gerade, weil Nidoking einfach schneller ist und dich eh one-shottet. Also, ja, dann eben. Gut. Und der Gesser. So einfach ist das. Und ich wechsle kurz Nidoking jetzt aus, denke ich. Weil ich was anderes leveln möchte, das nicht Level 47 ist dann. So jeweils spiele ich. Das wäre nur noch Bisa Floor. Das, das könnte Probleme machen, aber ich glaube, das sollte normal gehen. Bei den meisten auf jeden Fall. Ah, oh, der braucht nur noch 13, dann könnte ich eigentlich Nidoking drin lassen. Der wird sowieso das Level abkriegen in dem Fall. Gut, dann geht's hier runter, hier rüber und das war falsch, da müsste ich ihn hier nach hinten in dem Fall. Dich muss ich noch besiegen. Und die Dame da oben. Und ich weiß jetzt halt nichts, ob es unten durch zu Koga geht oder oben durch. Äh, das heißt, ich würde ganz kurz zuerst nach unten gehen gucken, wenn ich dran denke. Ich war gerade eben noch draußen, das ist voll schlimm, weil jetzt schneit's wie behindert da draußen. Und ich war gerade eben draußen und da hat es so ganz leicht angefangen. Da dachte ich, ja, das reicht, bis ich daheim bin wieder. Komme aus dem Laden raus, fünf Minuten später und es schneit wie behindert. Und jetzt hocke ich halt hier. Meine Jacke war, ich habe eine schwarze Jacke mit einer weißen Schrift drauf und die war komplett weiß. <lacht> also nicht so optimal. <lacht> Aber, was will man machen? Es hängt da drüber und trocknet hoffentlich, bis ich wieder weg muss. Schlagbohrer. So, das war's. Nido King funktioniert recht gut zum Glück, da er ziemlich viel, eigentlich alles lernen kann. Das ist mega betrieben bei diesem Vieh. Das ist einfach irgendwie unfair, wenn man Nido King spielt, aber jeder kann Nido King spielen. Das ist nicht schwer, man muss einen Mondschein haben und Level 16 Nidoran machen. Relativ simpel. Ich habe das Gefühl, hier Da steht ein Haar ab, das sieht so dumm aus. Okay, jetzt, jetzt nervt es mich. Wenn ich weiß, dass es da ist, dann nervt es mich. <lacht> Scheiße. Okay, jetzt ist Okay, egal. Äh, ja, da kommen wir zu Koga. Das heißt, die Dame hier. würden wir den, die noch besiegen. Äh, vielleicht kurz heilen gehen. Und dann direkt zu Koga. Wobei, heilen muss ich nicht mal, mein Hindu-King ist noch eigentlich voll. Oh, uh, dieser Knosp. Mal was anderes. Äh, kann ich da, ne, wir wechseln aus. Sicherheitshalber auf Kluak. Einfach Sicherheitshalber, weil Boden ist halt recht anfällig dafür jetzt. Und da möchte ich lieber nichts ein, ja genau deswegen. Da möchte ich lieber kein Risiko eingehen. Äh, Turtok hätte Schutzschild lernen können übrigens, weil ich Level 6 oder 47 erreicht habe. Ich habe mich dagegen entschieden. Weil ich keine Offensivattacke attacke verlernen wollte. Aber es könnte es. So. Ich glaube, Fliegen wäre effektiver gewesen, aber ich hätte trotzdem zwei Runden gebraucht. Aber hey, ich hätte ausweichen können. Das wäre voll die Pro-Tags gewesen und so. Aber ist egal. Smogmog. Okay, damit hätte ich es nicht gerechnet. Das ist so random. Aber das Random Team ist immer das Beste. Also nicht immer, es gibt Teams, die sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Aber Random Teams haben immer Überraschungen drin. Ja, komm, mach fliegen. Vielleicht reicht's, vielleicht nicht. Es reicht nichts. <lacht> nicht mal annähernd. Ich hoffe, Glura kratzt nicht ab jetzt. Ich reiß mal mit dem Schlitzer ein bisschen was, hoffentlich. Auch nicht wirklich. Ich brauche Botenattacken, Mann, aber ich will jetzt nicht... Eigentlich müsste ich jetzt auf Nidoking auswechseln, halt, aber ich mach mal irgendwas halt. Okay, noch eine Drachenroute. Äh, doch, Drachenroute war es, glaube ich. Nein, nein, nein, Drachenroute wechselt aus. Drachenwut, okay. Und dann habe ich... Sollte ich hoffentlich gewonnen haben? Jawohl. Das heißt, wir gehen ganz kurz heilen, bevor ich zu Koga gehe, immerhin. Und dann reicht es noch locker, diese Folge. Wir sind sieben Minuten dran. Tja, wo ich ist, auch Schattelicht, oder schatten wir dann weg, okay. Lol, ah, eine Sackgasse, okay. Dachte ich dachte schon, vielleicht gibt es da eine, einen alternativen Weg, aber nö. Wir müssen da hinten durch. Die Arena ist nicht so schwer, aber es macht es ein bisschen anders, da man den Weg nicht durchgehend sieht und der Weg ist anders als im Original, glaube ich. Ich habe das Gefühl, das ist ein anderer Weg aus dem Anfang. Also das äh, das Originalspiel. Aber ist nicht so schlimm. Ich muss gucken, dass ich meine PS nicht wieder anschalte. Das habe ich irgendwie schon wieder geschafft. Ein paar Mal. Ähm, gut. Jetzt ist die Frage: Mit was wollen wir eröffnen? Ich kann einfach Pikachu reinschmeißen und hoffen, dass irgendwas kommt, dass ich damit taggen kann. Also auch, äh, vielleicht ein Omod. Wobei Omod Gift Käfer ist ja nicht Gift Flug. Ich glaube aber, wir lassen Nidoking vorne, weil Nidoking jetzt ganz gut aufgeräumt hat. Eigentlich. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann habe ich die Goldzähne gemacht. Ich habe eigentlich alles gemacht. Ich könnte, das können wir doch machen, dann das Item holen wieder vom kleinen Dicta. Das sollte sich ja anscheinend täglich resetten. Das heißt, das könnten wir anscheinend nochmal holen. Aber dafür gehe geh ich jetzt nicht extra nochmal raus. Da muss ich durch. Dann da nach unten und rein. Ähm. Okay. Ein Kind wagt es, einen Ninja-Meiser Koka zum Kampf herauszufordern. Lachhaft. Du wirst feststellen, dass jeder meinem Gift wehrlos ausgesetzt ist. Das Ende kommt langsam und unausweichlich. Meine geheimen Ninja-Techniken werden dich schon auf den giftigen Boden der Tatsachen zurückholen. Alles klar. Ich trinke kurz was, dann blende ich mich auch schon wieder ein, keine Sorge. Nicht, dass es jetzt viel Unterschied macht, wenn ich da oben hocke, aber... Hi. Hi. Sehr gut, wir haben eine gute Eröffnungsstrategie, weil Schwebe nicht zählt. Ha! Fuck you! Das war jetzt relativ einfach, zum Glück. Und wir kriegen Omot, okay. Omot, Omot, was auch immer. Da rennen wir einfach rein. Oh, okay, Schutzschild, okay. Gut, das heißt, es wird nächste Runde kein Schutzschild machen, dann greife ich wieder an. Und die übernächste Runde kann ein Schutzschild sein. Könnte ich also da theoretisch auf Glurak wechseln. Uh, der macht weh, ja. Soll ich es riskieren? Soll ich auf Glurak gehen? Wir gehen auf Glurak, komm. Weil wenn der jetzt nochmal ein Schutzschild macht, dann kann ich in der Zeit halt die Zeit nutzen, um auszutauschen. Und der hat seine Schutzschild-Chance gewastet. Hoffentlich. Jawohl, gerne. Seht ihr? Jetzt eine Glut. Und da brennt nicht. Schade. Äh, und theoretisch würde ich jetzt sagen, wir können die Schutzschilde umgehen, indem ich Fliegen einsetze, aber es ist gar nicht nötig, weil ich eh schneller bin. Das heißt, ich mache halt einfach eine Waste Glut und nochmal eine Glut. Ja, sorry. <lacht> Und somit ist er auch schon tot, das Nummer 2. Und wir haben Level 48 mit dem ersten Pokémon. Interessant. Und Slimonk. Oh. Na gut, da bräuchte ich jetzt wieder... Äh, King. Ich probiere es trotzdem mal kurz so. Ich... Hätte jetzt ein Schutzschild erwartet, aber hoffentlich kommt das nicht. Toxin ist eine schwere Vergiftung, die wird also recht schnell recht schwer werden, also recht stark. Jetzt sind es noch neun. Okay, dann schlitzen wir einfach so. Laut. Oh, ja, du nimmt doch ein Schutzschild. Okay, ich, ich vergesse immer, was für eine Typenvorteil, dass man gegen Gift hat außer Boden. Das ist so, ich benutze halt Boden. Ah, das ist dieses dumme Freundschafts. Übertrieben vorteilhaft. Sorry, das ist ein bisschen unfair, muss ich sagen. Slime, okay. Ich vergesse immer Typenschwäche bei Gift. Gift hat Boden und Psycho, klar. Der hat vorhin mit Psycho-Attack angegriffen. Das hätte ich mir eigentlich merken können. Ah, oh, Mann. Gut, wir klatschen jetzt einfach ein bisschen drauf und hoffen, dass er stirbt, bevor ich überlebe. Also, wenn ich überlebe, bis er stirbt. Äh, ich fliege mal sicherheitshalber, wobei das nicht viel Schaden machen wird. Aber das war das eben das Problem, dass man halt durch die Freundschaft, es ist zwar ein cooler Bonus, aber es ist ein unfaires Kampfsystem. Man kann sich da nicht wirklich darauf verlassen, außer man hat die Level 5 Freundschaft, die ja möglich ist irgendwie. Ich wüsste jetzt nicht, wie man die erreicht, ehrlich gesagt, bei denen. Äh, außer mit Pikachu. Aber man kann da recht unfaire Vorteile rausholen. Eben genau, dass er sich heilt die ganze Zeit und so Scheiß. Es ist einfach nicht fair. <lacht> so, und hier ist das Problem, dass Golbat ähm, Flug hat. Das heißt, Boden macht hier auch nichts. Aber wenn er fliegt, kann ich das auch und ich bin schneller. Das sind so die unfairen. Oh, die haben kleine Schrauben drin. Aber ganz kleine Schrauben. Äh, das ist, ähm, unfairer Vorteil, wenn man schneller ist und beide fliegen kann. Oder äh, Surfer, Taucher oder Phantomkraft haben. Du bist ein würdiger Kämpfer. Jawohl, ich hab gewonnen. Killer. Ich wurde geschlagen. So sei es. Der Seelenorden gehört dir. Yeah, Pikachu. Wow! Du erhältst den Seelenorden von Koga. Da du nun den Seelenorden besitzt, gehören die alle Pokémon bis Level 60, auch wenn du sie von einem anderen Trainer getauscht hast. Das sollst du auch haben, Toxin. Das gefällt mir. Seit 400 Jahren in meiner Familie weitergegeben wird. Ein Pokémon, das mit Toxin vergiftet wird, erleidet Runde für Runde mehr Schaden. Mit dieser fürchterlichen Attacke wirst du zu einem wahren Albtraum für jeden Gegner. Ja, in der Tat. Pikachu will irgendwas von mir? Party will es. Okay. Dankeschön, ciao. Gut, dann haben wir das auch schon wieder erledigt. Ah. Er hat die unsichtbaren Wände verschwinden lassen. Okay. Und das wäre jetzt etwas, was man vorhin noch wissen könnte, aber... Gut, wir gehen heilen. Und jetzt können wir Sabrina noch machen und dann ist die Frage, wie komme ich zum Surfen? Oder kann Pikachu das jetzt weil ich Surfer geholt habe ich glaube ihm nicht. Jo. Ciao. Äh, abhängig von Pokémon Go können sie es nicht machen, weil die nie drauf gegangen sind, dass du eine andere Version hast für sowas. Das wäre richtig unfair. Der hier hat mir jetzt Stärke gegeben. Wir benutzen Wuchtstoß wieder, komm. Hallo, Diktar. Ein Nugget. Jeden Tag ein Nugget. Gut. Eine Geldfarm mehr. Und ich muss immer noch Surfer finden. Ja, das ist typisch. Klingt richtig danach. Ähm... Der sieht interessant aus hier, muss ich sagen. Hallo? Mein Lapras mag schon in die Jahre gekommen sein, das bezaubert nicht, aber wie je in Idee. Weißt du, früher bin ich mir zusammen mit ihm über die Wellen geritten und zu neuen Horizonten aufgebrochen. Aber mittlerweile kann Lapras nicht mehr so gut schwimmen. Daher habe ich mich entschlossen, das Surfboard an den zu hängen und hier bei meinem alten Freund zu bleiben. Danke, dass du mir zugehört hast. Im Gegensatz könnte ich dir die... Oh Mann, das war gut. Das war jetzt wirklich geraten, ich habe das nicht nachgeguckt, nur zum sagen. Damit kannst du über das Wasser flitzen, Pikachu will ein Surfer. Ein kluges Pikachu, dein kleines Pikachu möchte sie wohl auch erlernen. Dabei ist es gar, gar kein Wasser-Pokémon, ob das gut geht? Dieser Blick in seinen Augen erinnert mich sehr an meinen Lapras, das ist solch eine Kraft. Na gut, du hast mich überzeugt, pass gut auf. Ah, also der Trick ist, auf dem Wasser die Balance zu halten. Nach unten verlagern dein Körper, okay, das ist so typisch surfen halt, ich kann das nämlich nicht. Und es kann surfen, okay. Hier okay, mein Surfrid gebe ich dir auch. Cool. Äh, wenn wir jetzt Turtok, wie bei Glurak hier, habe ich schon erfahren, dass wenn ich zum Beispiel mein Turtok äh, ausrüste, dass Turtok dann schwimmt, statt Pikachu surft. Ähm, und das war jetzt wirklich ein random... Äh, ich spreche mal irgendwen an, um zu gucken, ob das klappt vielleicht. Und es hat tatsächlich geklappt. Ähm, wir fliegen nicht los. Ich will zuerst surfen, wirklich. Und einfach, dass wir das geklärt haben. Ich werde diese Route hier auch nicht mit euch machen, sondern ich werde sie alleine machen, weil wir hier nur bis zur Höhle von und oh, wollen wir das doch gerade. Äh, nur bis zur Höhle von Arctus kommen und weiter nicht. Arctus werde ich sowieso noch nicht machen. Das heißt, ich kann bis zur Höhle kann ich alleine gehen. Und dann gehen wir aber zu... Ah, bleib doch mal stehen, du dummes Vieh. Nein, wollte ich nicht. Egal, ich schmeiße es dann an, vielleicht klappt das ja. So. Äh, ich werde auf jeden Fall bis zur Höhle alleine machen, und um zu leveln wieder. Äh, danach werden wir zusammen aber den Rest machen von Alabastia City aus. Zur Feuerarena runter. Wir werden von der Feuerarena zusammen bis zur Arctos-Höhle gehen, weil ich das dann mache, wenn ich Arktos holen will erst. Vielleicht mache ich es auch alleine, wenn ich vor der Liga noch trainieren will. Ich guck mal. Ähm, aber ich weiß noch nicht. Mal gucken. Kann auch sein, dass ich es alleine mache, noch zwischendurch. Kommt darauf an, wie wir vorankommen jetzt noch. Und fuck you. Scheiß Fangsystem. Das andere ist so viel einfacher mit dem Handheld, aber... Ich fände es angenehm, wenn man wirklich wählen könnte. Aber das, das geht ja leider nicht. Egal. In seinen 80 Tentakeln. Das ist ein bisschen viel, ne? So. Auf jeden Fall, hier werde ich die Trainer alleine besiegen. Aber das sieht so aus. Jetzt sollte ich theoretisch. Wenn ich Turtok -Tur raushole. Und neu ins Wasser gehe. Sollte ich theoretisch auf Turtok. Turtok muss, glaube ich, Surf. Turtok kann Surfer. Kann Turtok kein Surfer? Natürlich kann Turtok Surfer. Hä, eigentlich sollte ich jetzt auf Turtok reiten können. Keine Ahnung, kann auch Surfer. Eigentlich sollte ich jetzt auf Turtok reiten können. Ist ja egal. Äh, was auch noch ganz lustig ist, das zeige ich ganz kurz, das habe ich bis jetzt noch nicht gezeigt. Das fand ich immer lustig. Wir schmeißen Kurs Kloak raus dafür. Das fand ich wirklich extrem lustig. Wenn Relaxo mein Reittier ist, dann sieht das immer so aus. Ich fand das recht lustig, als ich das rausgefunden habe. Also entdeckt habe. Aber. Es macht keinen Riesenunterschied und wirklich schneller bin ich auch nicht, glaube ich. Also behalten wir doch lieber Glurak statt Relaxo und fliegen mit Pikachu noch kurz zu Sabrina oder eben nicht, zeitlich. Hm. Wir gehen kurz in die Arena reingucken und vielleicht den ersten Ge Gegner besiegen noch. Aber von Alabastia runter kämpfen wir zusammen, weil das ist der offizielle Weg, den machen wir zusammen. Trainingseinheiten nicht, aber offizielle Wege gerne. Vor allem das geht ja nicht so, lustigerweise geht es mega schnell, bis ich da durch bin normalerweise. Ciao. Und die Arena ist endlich frei, da stand ja immer Team Rocket Typ rum. Wow. Okay, das sieht cool aus, das hätte ich jetzt nicht erwartet. die zukünftiger Champ, wie geht's dir stets? Wenn das dein erster Besuch in dieser Arena ist, haut es sich bestimmt ganz schön aus den Socken. Bombastisches Design, oder? Saffronia City ist die größte Stadt Kantus. Dementsprechend groß sind auch die Anforderungen, die wir an die vielen Trainer stellen, die sich hier beweisen wollen. Eines deiner Pokémon muss mindestens Level 45 haben, sonst darfst du leider nicht rein. Zeig mir ein Pokémon, das mindestens Level 45... Hier, schau mal nicht, okay. Das sieht gut aus, du hast ja Pokémon du beides, genau. Dankeschön. Jetzt hält ich nichts mehr davon ab, die Arenaleiterin herauszufordern. Okay. Dann funktionieren die Teleporter gleich wie bei Team Rocket. Oh, und wir haben Multiple Choice, aber nicht mehr vier jedes Mal. Okay, das System scheint mir nicht so schwer zu sein. Wir werden es nächstes Mal genauer angucken. Bis dahin trainiere ich noch kurz auf der Route unten. Ich glaube unten rechts war, wo ich reingekommen bin. Ähm, hier würden wir alle Trainer kurz abklappern, wahrscheinlich zum Trainieren oder so. Äh, wie halt immer normal. Und jo. dann geht's nächstes Mal weiter. Ähm, ja. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!